Hallo zusammen, alles in Ordnung? Ich mache dieses Video, um mein Zeugnis zu geben und meine Erfahrungen mit Ihnen über die Ad olin zu teilen. Ich habe es gekauft und wollte wichtige Informationen mit dir teilen, also bleib dran bis zum Ende des Videos. Ich habe dieses Produkt gekauft, weil ich mit meinem Gewicht zu kämpfen hatte. Ich war sehr frustriert von meinem Körper. Ich war sehr traurig. Ich hatte keine Begeisterung und Disposition für irgendetwas. Dies hat meine Arbeit und mein Privatleben stark beeinflusst. Als ich also nach einer Lösung zur Gewichtsabnahme suchte, fand ich Diet Olin. Ich habe mal nachgeschaut, ob es zum Verkauf steht. Und ja, der Kauf ist legal. Ich habe auch mehrere Leute gesehen, die es benutzt haben, und es hat funktioniert. Also entschied ich mich zu kaufen. Übrigens wird Diät Olin nur auf der offiziellen Website verkauft, auf der ich es gekauft habe. Ich habe den Link in der Videobeschreibung und im ersten gepinnten Kommentar hinterlassen. Direkt nach dem Kauf erhielt ich einige Tage später Diät Olin zu Hause. Es war gut verpackt. Bezüglich des Kaufs hatte ich kein Problem mit der Kreditkarte. Der Kauf wurde korrekt abgewickelt. Die Lieferung war ein Pluspunkt, da sie sehr schnell ging. Jetzt werde ich die Ergebnisse mit der Verwendung von Diät Olin erzählen. Nach einigen Wochen merkte ich, dass ich weniger aß, weniger Hunger verspürte und auch mehr alltägliche Dinge erledigen wollte, was mich ermutigte, die Behandlung fortzusetzen. Ich benutze Diät Olin jetzt seit drei Monaten und kann sagen, dass es wirklich wirkt. Es ist es wert. Ich habe schon 11 Kilo abgenommen. Es ist ein Naturprodukt, es hat keine Nebenwirkungen da die Ergebnisse von Person zu Person variieren können. Ich empfehle mindestens drei Monate, um die ersten Ergebnisse zu sehen. Jetzt werde ich Ihnen sagen, was mich dazu gebracht hat, dieses Video aufzunehmen. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen auf Betrug hereinfallen, indem sie das gefälschte Produkt kaufen, weil aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Produkt viele Opportunisten die gefälschte Formel herstellen und verkaufen. Deshalb hinterlasse ich hier eine Warnung, damit Sie das Original Diät in kaufen und nicht auf den Betrug hereinfallen. Das Produkt wird nur über die offizielle Website verkauft, so dass die Leute direkt beim Lieferanten kaufen und Probleme vermeiden können. Das war die Warnung, die ich dir geben wollte. Wenn Sie am Kauf interessiert sind, wissen Sie, dass nur das, was ich gekauft habe und bei mir zu Hause angekommen bin, auf der offiziellen Website verkauft wird. Ich hatte keine Probleme mit der Lieferung. Ich hoffe, ich konnte mit diesen Informationen helfen. Auf Wiedersehen.